Die Count-Funktion in Lime kann man nutzen, um zu zählen, wie häufig etwas angekreuzt wurde. Ich habe hier mal ein Beispiel gemacht. Ich habe eine Mehrfachauswahlfrage erstellt, die heißt Q1 und die hat mehrere Teilfragen. Und wir wollen jetzt mal zählen, wie viele von diesen Teilfragen angekreuzt wurden von den Befragten. Dafür erstelle ich hier darunter eine Frage vom Typ Gleichung. Wenn man also hier auf Bearbeiten geht und dann hier bei den Fragetypen, bei den Maskenfragen, findet man hier den Fragentyp Gleichung. Und zwar gehe ich dann folgendermaßen vor. Zunächst mal beginne ich mit so einer geschweiften Klammer, um zu sagen, dass jetzt hier also ein Expression-Script kommt. Und dann schreibe ich die Funktion count hin. Und dann kann ich einfach in Klammern dahinter schreiben, welche Werte gezählt werden sollen. In dem Fall ist das hier q1-sq001. So werden immer die Teilfragen bei Mehrfachantwortenfragen in lams codiert. kodiert. Zunächst mal den Fragencode, Unterstrich, dann diesen Teilfragencode. Das heißt also, diese einzelnen Antwortoptionen, die in der Mehrfachantwortenfrage drin sind, die werden hier als Teilfragen bezeichnet. Und dann kann ich einfach mit Komma getrennt die ganzen anderen Fragen dort aufzählen, beziehungsweise eben die Teilfragen, innerhalb derer ich zählen möchte, wie häufig etwas angekreuzt wurde. Das heißt, ich schreibe jetzt Komma und dann Q1-SQ002, 003 und 004. Klammer zu und dann die geschweifte Klammer geschlossen. Somit ist das Expression Script fertig und ich kann direkt jetzt diese Zählung machen. Wir gucken uns das direkt mal in der Fragengruppenvorschau an. Ich habe also zunächst mal hier diese Mehrfachantwortenfrage mit diesen vier Teilfragen und hier ist der Zähler. Wenn ich hier jetzt etwas ankreuze, zählt das immer direkt mit, wie viele Häkchen gesetzt so, wofür kann man das jetzt nutzen? Beispielsweise kann es ja sein, dass man eine Frage gestellt hat und man möchte dann nur eine Nachfrage stellen, wenn eine Mindestanzahl an Häkchen gesetzt wurde. Also angenommen, ich möchte jetzt hier eine weitere Frage stellen, aber nur den Befragten, die mindestens zwei Häkchen gesetzt haben. Und dafür habe ich hier einfach eine weitere Frage erstellt und habe dort eine Bedingung reingesetzt, und zwar hier. Und habe gesagt, okay, diese Frage mit der Count-Funktion, die heißt, hat bei mir den Code Q1 Count, wie soll sein, größer gleich 2? Also dieser Zähler, den man gerade gesehen hat, soll größer gleich 2 sein. Nur dann soll eben so eine weitere Nachfrage gestellt werden. Und genau das hat man auch gerade schon in der Gruppenvorschau gesehen. Ich zeige das gerade nochmal. Wenn ich hier also ein Häkchen setze, passiert da noch nichts. Und sobald ich dann hier das zweite Häkchen setze, taucht unten dann hier diese Zusatzfrage auf. Soweit zur Count-Funktion. Ich erstelle gleich noch zwei weitere Videos zur Count-If-Funktion und Count-If-Ob. Die können dann noch ein kleines bisschen mehr. Schauen Sie sich die gerne auch an.